Dann rufe ich auf den Punkt 11, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz. Berichterstatterin ist die Frau Kollegin Ravensburg. Bitte sehr, hast das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Frau Berichterstatterin. Es ist vereinbart, keine Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz in zweiter Lesung seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Ich auch keiner dagegen, keiner enthält sich. Dann ist der Gesetzentwurf einstimmig verabschiedet und zum Gesetz erhoben.